So ein traditionelles Haus, das so ein Haus ist selten hier zu sehen, da wohnen auch schon mehrere Familien, das sind ja nur noch mal in Tepebatu oder in Kumbanguni, sind schön oder ist sehr original, da sind ja die Tauben, die Tauben. Die Tauben. Ja. Das gibt auch so ein Hobby hier, Tauben zu halten. Mhm. Als Hobby. ja Also da werden die dann auch schon freigelassen. Die fliegen die so rum. Kommen, aber die kommen alle wieder zurück. Ja, die kommen alle wieder zurück. ja, ja. Die wissen schon, wohin die dann zurückfliegen sollen. Ja. Die haben alle Glocke an, ne? Ja, so. Wenn die fliegen, dann hört man auch die Aha. Glocke so. Das ist ja wie Pfeifen, ja. So statt äh, statt Hunde oder Katzen Taube, oder sonst noch, dann hat man ja Vogel im Allgemeinen. Ah, okay. Nicht nur Tauben, ja, sondern auch Vögel. Auch zum Nein, nicht. also zum, einfach mal zum Gucken. ja. ja, ja. Ja, auch schon Kürstahl. So aus Bambus, ganz einfach. Hier auf dem Berg sieht man so ein Haus. So ein Vogel, das ist aber kein Tauben. <Sie> so, so, eure so, Familienhaus hier in, auf dem Berg. Und sauber hier? Ja, sehr sauber, ne? Auch sogar mit Fließen hier. Ja. Wow, Jetzt sind auch wieder Kühe da. Ist auch eins da. Wieder weiß <lacht> Bananen Früchte. Send ja. uh, Rhein, Onion, uh, onion. onion. onion. Uh, Pizza, Pizza, <coughs> <coughs> Das ist die Maracuja. Marquisa? Maracuja. Guck mal hier, Maracuja. Das ist Maracuja, ne? Marquise ne. Mar das ist Ne, Maracuja. Das sind die Pflanzen von Maracuja, ne? Guck mal, das ist der, der Maracuja. Die sieht aus wie ein Apfel. So. Guck mal. Oh, so viele Früchte! Und Wahnsinn. Maracuja. Alles da. Ja, so wie wie, wie Weintrauben, oder? Also die Pflanzen meine ich hier. Was selber? Hammer. Aber sie noch nicht reif, ne? Nein. Dauert noch ein bisschen vielleicht. Da dazu noch die Zwiebel hier. Da gibt's da auch schon. Oh Gott! warm ne? Das ist gut. So warm. Ja. <lacht> der Freund hat auch das gemacht ne? hat auch der Freund seinen Freunden gemacht ja also ja, die ja. den Kopf so waschen weil gut. es warm ist ja. Ja, weil das weiß dann natürlich so ja weg. Das ist gut. Das grünt etwas. <lacht> <lacht> das wird gebaut, ja? <lacht> Komm oh, mit dem Du da ja ja du. Zufall. Bananen. Überall. <Sie> <Sie> Das ist eine Moschee. Ist, ne? ja. Das ist eine kleine Moschee. Auf Arabisch. Auf Arabisch. Haben <lacht> Ja, die freuen sich. Sie wollen alle Kaffee trinken. Kaffee? Springen? Ja. Nein. Die schwarzen Affen sind scheu. Die, Ach, die schwarzen geben ja, die bleiben einfach nur an den Bäumen. Springen von einem Ast zu dem anderen. So hat er gemacht. So. Mhm. Wo ich dir erzählt habe. So. Was? Ja, nein, das war nicht so. so. Guck. Aber nein, was ich, nein, nein, nein, der kann. Ist ja gut. Im Stehen, äh, so wie ich stehe. Ist ja nicht schlimm, dass er betet, egal wie der betet. Aber er betet. Es geht mir, er war noch jung, er war nicht krank, dafür die Matratze zu gehen. Ich meinte jetzt für Boden, er konnte woanders gehen. Anstand so, also, so bei Liege. Weißt du, was mh. ich meine? Der war Frau den Moment okay. daneben zu gehen und um ein anderes Zimmer, also, na? oder mal kurz ins Zimmer zu gehen.